Warum tue ich mir das an? Jetzt mal eben ernst. Warum tue ich mir das an? Will ich mir selbst Schmerzen zufügen? Ja. Hallo. Und herzlich willkommen. Zu diesem Part. Friday Night Funkin. Ja, erstens. Was ist Friday Night Funkin? Also, das ist ein Rhythmusspiel. Was ziemlich laut ist gerade. Ja, kennt ihr vielleicht von Jimmys Kanal, wenn ihr ihn schaut. Also ich mal hoffe, sonst abonniert ihn schnell. Könnt ihr auch währenddessen auch meinen Kanal abonnieren. Ganz nett. Um Abos betteln, check. Ja. Was soll ich mir jetzt im Spiel sagen, jetzt ein Rhythmus-Spiel und lass mal anfangen. Ich mach mal was anderes. Ich mach auf Replay. Und. Hey, ich spiel ein paar Songs mal auf Hard. Also, ich bin jetzt nicht so krass wie Jimmy. Ich müsste verstehen. Kommt das vor. Weil der ist ein richtiger Suchti. Boah, ich bin gerade aus dem Konzept rausgegangen. Okay. Oh, das ist eine Doppelnote. Oh. Ich kann, kann man hört meine Tassen Tassensruhe. Oh, was das für ekelhaft gewesen. Ja, wie fandet ihr es? Also, ich bin jetzt nicht so gut, aber ich bin jetzt nicht schlecht. 3, 2, 1, go. Äh, hört ihr schon? So ein richtiger Gangster ist das. Genau, da Mac 10 oder MP5, keine Ahnung, was das für eine Lauf ist. Oh, was ist das? Was war das denn für was? Einfach tastische Spammer. Ich hasse so tastliche Kann er damit aufhören, so scheiß Tasten zu spammen? Gut, im Endeffekt habe ich es so ein bisschen hinbekommen. Also, so ein richtiger Loser. Guckt ihr euch den an. Der meint, er wir krass, aber ist er nicht. Oh. Okay, that's creepy. <laughs> Feasting with your friends is the perfect way to end all these lonely holidays. La, la, la. You can take a piece of your ravings and do the same to your mind. Für mich ist die Katrin der Creepypasta Und die sind so langsam, dass ich nicht Treppe Warum ist auf meiner Tastatur ein Krümmel? Geh weg, scheiß Krümmel. Lalalalala, so creepy Ach. Aber der sieht doch so ein bisschen sympathisch aus. Steht das nicht hin mit diesem... So über diese Tassen zu räumen. Verwechseln immer die Tassen Oh geht das lang. Hat gar keinen Bock. Ah, endlich geht es jetzt mal zu Ende. Hat es lang gedauert. Ja, ich freue mich schon, das geht so schnell. Ich hasse mein Leben. Oh Gott, das ist schnell. So Diese Scheißstelle regt mich so sehr auf. Okay. Letzter Versuch. Ich bin ja jetzt schon seit zehn Minuten das probiert. Ich hasse es. Come on. Verkackert. Übelst. Jetzt kommt es nach dem Pass. Oh, mein Gott. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ich schwitze gerade extrem. Oh Gott Ich hab's geschafft Und das war kein Scherz Ich meinte das ist... ich, ich... Junge ihr müsst einfach nur zu euch sagen Dass das mein letztes Mal lang funktioniert hat. Oh mein Gott ich hab's geschafft Ich hab's echt geschafft Den Scheiß Song auf Haar zu bekommen